So, willkommen zur Vorlesung Bewegungswissenschaft. Ähm, heute wird es um den motorischen Transfer gehen. Und wie immer ist das organisiert in kleinen Schnipseln. Ähm, diese Aufnahme ist jetzt ein bisschen professioneller geraten. Ähm, ich versuche meine Vorlesung insgesamt ein bisschen zu verbessern. Mal sehen, wie es euch gefällt. Ähm, zunächst einmal geht es natürlich darum, dass wir ein Begriffsverständnis davon bekommen, was denn Transfer überhaupt sein soll. Und ich habe mal hier verschiedene Beispiele euch ähm, aufgezeichnet. Und da könnt ihr mal selber überlegen, ähm, gibt es da einen Transfer zwischen den beiden Sportarten, zwischen den Bewegungstechniken, die ihr da seht, oder gibt es da eher keinen Transfer? Ihr seht also hier auf der linken Seite ähm, ein Tischtennisspiel und auf der rechten Seite ein Tennisspiel. Ist da wohl Transfer oder ist da kein Transfer? Gehen wir ein weiter. Da sehen wir einen Turner, der einen Salto springt und Wasserspringer, die einen Salto springen. Auch hier stellt sich die Frage, ist da Transfer oder ist da kein Transfer? Drittes Beispiel: Ihr seht jemanden auf so einem Koordinationsgleichgewichtsgerät stehen oder jemanden, der auf einer Slackline balanciert. Auch hier ist die Frage: gibt es Transfer? Und wenn ja, was kann denn da überhaupt transferiert werden? Und noch das letzte Beispiel: Wir haben hier einen, einen Menschen, der. Bankdrücken macht und eine Kletterin, die beim Bouldern erfolgreich ist. Auch da kann man sich fragen, gibt es da Transfer und was wird transferiert? Gut, komme ich jetzt mal zu einer Definition von Transfer, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Unter motorischem Transfer verstehen wir ein Phänomen, das dann vorliegt, wenn das Üben einer Bewegungsaufgabe Ü, das motorische Lernen einer anderen, nicht identischen Bewegungsaufgabe T, beeinflusst. Ähm, was wir hier ausgeschlossen haben in dieser Definition als motorischen Transfer, ist ein Transfer von sportmotorischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Krafttransfer oder Schnelligkeitstransfer von verschiedenen Sportarten oder auch ein Transfer bei Beweglichkeit. Ähm, da gibt es natürlich einen großen Transfer, aber dieser Transfer wird tendenziell eher in der Trainingswissenschaft behandelt und nicht bei uns in der Bewegungswissenschaft. Hier kümmere ich mich im Folgenden nur darum, welchen Einfluss dieser Transfer auf das Erlernen und Verbessern von Bewegungen hat. Wir müssen erstmal so ein bisschen rauskriegen, welche Arten von Transfer es denn so insgesamt gibt. Wir haben da zum einen einen positiven Transfer. Positiver Transfer bedeutet einen positiven Einfluss auf den Lernverlauf. Zum Beispiel, wenn wir Schlagballwerfen gelernt haben, würde man erwarten, dass uns das Speerwerfen besser gelingt. Dann gibt es auch so wie einen negativen Transfer, das heißt, dass ähm, die Bewegung, die man gelernt hat, einen negativen Einfluss auf die äh, Transferaufgabe hat. Dieses nennt man auch Interferenz oder Hemmung. Ein Beispiel, was in der Praxis da relativ häufig gegeben wird, ist beim Tischtennis spielen, dass beim Tischtennis ja die Bewegung vor allem aus dem Handgelenk kommt, ähm, während beim Tennis das Handgelenk stabil bleiben soll und da könnte man dann erwarten, dass diese Handgelenksbewegungen tatsächlich einen negativen Transfer haben auf das Tennisspiel. Dann kann man sich auch noch angucken, was die zeitlichen Bedingungen angeht für den Transfer. Wir reden da von einem proaktiven Transfer. Wenn der Einfluss des vorhandenen auf einen neuen Lernstoff ähm, deutlich wird. Also der ist sozusagen vorwärts gerichtet. Das heißt, ich habe eine Erfahrung in der Übung Ü und die beeinflusst dann die Bewegungsausführung in der Transferaufgabe T. <lacht> Zum Beispiel Blockflötenerfahrung als Übung und Querflöte lernen als Transferaufgabe. Dann gibt es natürlich auch noch einen retroaktiven Transfer, das ist der Einfluss eines neuen Lernstoffs auf vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich habe. Der ist sozusagen rückwärts gerichtet, das heißt das Ausführen von A hat einen Einfluss auf die bereits gelernte Aufgabe B. Oder eben auch T und Ü. Hier habe ich die Buchstaben nicht wirklich getauscht. Also, Erfahrung in der Skating-Loipe wäre jetzt die Transferaufgabe. Und dann übe ich das Inline-Skaten und erwarte mir retrospektiv einen, dass ich dadurch auch in der Skating-Loipe wieder besser werde. Wenn wir jetzt. Ähm, von Transfer reden, dann müssen wir natürlich auch irgendwie gucken, dass wir den Transfer messen können. Und das Ziel ist es, ähm, dass den Transfer des Übens von Aufgabe Ü auf die Leistung bei Aufgabe T zu ermitteln. Und typischerweise sieht das Design so aus, dass man erst einen Eingangstest hat mit der Aufgabe T, dann ein Treatment mit der Aufgabe Ü und dann einen Nachtest wieder mit der Aufgabe T. Und wenn sich der Eingangstest und der Nachtest dann voneinander signifikant unterscheidet, dann ähm, würde man sagen, dass wir ein Transferphänomen beobachtet haben. Wir brauchen natürlich dazu auch noch eine Kontrollgruppe ohne die Übungsphase Ü, weil wir ja wissen wollen, ob sich das, der Transfer unterscheidet von einem Nichtstun, sagen wir mal. Ähm, beim retroaktiven Transfer, wenn wir den testen wollen, dann muss die Testaufgabe T bereits vorher geübt worden sein. Ich habe das hier mal in einer Grafik ähm, aufgemalt. Ihr seht die Leistung ähm, auf der y-Achse und den zeitlichen Verlauf auf der x-Achse. Ähm, und zum Zeitpunkt T1 ähm, haben wir den roten Stern ähm, in der Übungsaufgabe 1 und diese Übungsaufgabe Ü wird geübt und damit natürlich auch <coughs> Entschuldigung die Aufgabe T wird geübt. Und dadurch verbessert sie natürlich sich auch. Und wir haben hier einen zum Messzeitpunkt T2 haben wir einen, ähm, eine Verbesserung der Leistung, wie ihr an dem zweiten roten Stern sehen könnt. Und jetzt üben wir die Aufgabe. T noch mal und wir kriegen noch eine Verbesserung. Das wäre sozusagen der Lernverlauf ohne irgendeinen Transfer. Ich übe einfach die Aufgabe T und ich werde langsam immer besser, immer besser und kriege dann an den Messzeitpunkten T1, T2, T3 den typischen Lernzuwachs. So, jetzt ändern wir mal was und machen üben nicht die Aufgabe T, sondern wir üben die Aufgabe Ü. Das heißt, wir nehmen eine neue Aufgabe und gucken, welchen Einfluss hat das auf die Leistung in der Aufgabe T. So, und wenn wir jetzt hier einen ähm, genauso großen Lernzuwachs haben, wie wenn wir die Aufgabe T geübt hätten, dann... Ähm, würde man von einem hundertprozentigen proaktiven Transfer sprechen. Das heißt also, durch das Üben der Aufgabe Ü habe ich mich genauso viel verbessert, als wenn ich die Aufgabe T geübt hätte. Und die Leistungskurve geht dann entsprechend weiter. So, ähm, was wäre denn nun, wenn wir überhaupt keinen positiven Transfer hätten? Wo würde dann ähm, die beim Messen von T2, wo würde dann die Leistung liegen? Ihr dürft das mal raten. Genau, hier. Denn ähm, es wird überhaupt keine Verbesserung, dass da, durch das Üben der Aufgabe Ü in der Aufgabe T stattfinden. Das heißt, wir bleiben auf dem gleichen Niveau und wir haben überhaupt keinen proaktiven Transfer. Und wenn wir dann Aufgabe T üben, dann verbessert sich die Aufgabe so, als wenn ich sozusagen neu lernen würde. Es gibt noch einen besonderen Transfer, der sich nicht auf die Leistung bezieht, sondern eher auf die Verbesserungsmöglichkeiten. Und diese Verbesserungsmöglichkeiten, die nennt man Motor Facilitation. Und wir haben hier genau das Beispiel, wir haben hier eigentlich gar keinen, ähm, gar keinen Transfer zu erkennen, aber wenn wir jetzt die Aufgabe T üben, dann ist die Verbesserung größer, als wenn ich die Aufgabe Ü nicht geübt hätte. Ähm, das heißt, die Bedingungen dafür, dass ich Aufgabe T lernen kann, haben sich deutlich verbessert durch das Üben der Aufgabe Ü vorher. Okay, kommen wir jetzt mal zu dem retroaktiven Transfer. Ähm, wenn wir einen retroaktiven Transfer haben, würde es normalerweise ja hier so weitergehen. Bei ähm, der, also wenn man jetzt hier sich die Lernkurve anguckt, dann ist dieses Schattierte das, wie es normalerweise weitergehen würde. Wenn wir jetzt hier aber stattdessen Aufgabe Ü üben und wir landen trotzdem auch bei der Verbesserung, die wir sonst erwartet hätten, dann haben wir einen perfekten, hundertprozentigen retroaktiven Transfer. Wenn wir gar keinen retroaktiven Transfer hätten, dann würde sich sozusagen die Leistung in Aufgabe T überhaupt nicht mehr verbessern und wir wären auf der gleichen Linie. Und ein negativer retroaktiver Transfer wäre, wenn sich die Leistung in Aufgabe t verschlechtern würde, wie ihr hier an dem roten Stern zum Zeitpunkt t3 sehen könnt. So, welche Bedeutung hat denn nun ähm, der Transfer für das motorische Lernen und die Theorien zum motorischen Lernen? Also zum einen... Ähm, gibt es das theoretische Konzept der motorischen Fähigkeiten und das entspricht der Annahme, dass weitreichende Transfer zwischen verschiedenen motorischen Aufgaben gibt. Aber es gibt auch die Ansicht, dass für die Koordination das nur sehr eingeschränkt nachweisbar ist. Sportmethodische Konzepte wie methodische Übungsreihen sind aber nur unter Transferannahmen sinnvoll. Das heißt also, wenn ich davon ausgehe, dass eine Erle Übung unter erleichterten Bedingungen dazu führt, dass ich irgendwann mal in der Zielaufgabe besser werde, dann ist das ja genau sowas wie eine Transferannahme. Wie kann es nun sein, dass ähm, der Transfer überhaupt funktioniert? Ähm, da gibt es schon ganz alt eine Theorie der identischen Elemente. Und die besagt, dass wenn wir eine Übungsaufgabe haben, die hier wieder A genannt ist und eine Transferaufgabe, die hier B genannt wird, dann gibt es da bestimmte gemeinsame Elemente, wie hier zum Beispiel der Stern, der Smiley und die Sonne. Und wenn ich Aufgabe A übe, verbessert sich auch Stern, Smiley und Sonne und diese Verbesserung kann ich dann auch bei Aufgabe B benutzen. Wenn man sich die Theorie der identischen Elemente dann also genau anguckt, dann ist es eine Theorie, die den Transfer erklären kann. Sie wurde entwickelt von Thorndike und Woodworth schon 1901. Das ist also eine super alte Theorie. Und die Aussage ist die, Transfer findet nur dann statt, wenn identische Elemente in der Aufgabe A und der Aufgabe B betroffen sind. Die Herausforderung für die Sportwissenschaft ist jetzt zu sagen, was ist denn eigentlich ein Element und was bedeutet eigentlich identisch? Und darum werden wir uns im nächsten Schnipsel kümmern.